Ja, freies Lernen außerhalb des Systems. Wir müssen natürlich auch als Eltern die Bereitschaft haben oder als, ich bin ja schon Oma, also ich mache es ja für meine Enkelkinder, mir ist das ja total wichtig, dass die das Lernen, also dieses freie Lernen auch wirklich leben dürfen. Ja, und ich habe mir mal sieben Punkte aufgeschrieben, wie wir, Was wir jetzt so machen können, erstmal um unsere Kinder darin auch zu bestärken. Es ist ja etwas Neues, was auf uns zukommt und da sind wir ja auch noch Kinder, sozusagen. Also der erste Punkt ist, einfach mal den äh, Kindern selber auch die Möglichkeit geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Und äh, das finde ich total wichtig, weil wir übernehmen ja oftmals die Entscheidung für die Kinder, weil es schnell gehen soll oder... Lassen ihnen dann nicht die Zeit. Der zweite Punkt ist, dass wir mal die Lernumgebung, sie selber auswählen lassen. Also wir können ja selber mal schauen, wie ist es bei uns? Sitzen wir gerne gerade auf dem Stuhl oder flözen wir uns gerne beim Lernen hin? Lassen wir uns doch einfach mal da leiten, was das Kind gerne möchte und wo es dann auch am besten lernt. Ähm, der dritte Punkt, verstehe wie deine Kinder lernen und unterstütze sie dabei, genau. Also wenn du dein Kind siehst, dass es Kopfhörer äh, mit Kopfhörer lernt, weil es noch zwischenzeitlich Musik hören will ähm, und vielleicht schon ganz andere Methoden aus, äh, auswählt, und dann unterstützt dein Kind dabei. Und nicht, dass du dann sagst, mach die Hörer, nimm die Hörer weg, so kannst du doch nicht lernen. Also waren ja immer so die alten Methoden. <lacht> den vierten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, sei ein aktiver Zuhörer und lass deine Kinder ihre eigenen Ideen entwickeln. Das ist ja natürlich auch bei vielen, die sehen nur sich selbst. Also man sieht sich selbst als als äh, Individuum, als Elternteil, und ähm, aber man hört überhaupt nicht zu, was das Kind wirklich sagt. Und manchmal ist ja hinter dem Wunsch des Kindes noch ein anderer Wunsch oder ein Warum. Und wenn du gut zuhörst, wirst du das lernen. Du kannst das natürlich allerdings auch mit mir gemeinsam lernen ähm, in meinem neuen Elternkurs ab 8.5. Der, der beginnt im Zoom, sechsmal in Folge, immer montags um 19 Uhr. Nur noch mal so nebenbei. Der äh, fünfte Punkt: Lass deine Kinder verschiedene Lernerfahrungen ausprobieren. Also die müssen natürlich auch Fehler machen, ganz klar, damit sie lernen, wie es vielleicht eine andere mit einer anderen Methode besser geht. Also so geht es uns als Erwachsene ja genauso. Ja, ich mache zum Beispiel jetzt auch mit Englisch und probiere mir verschiedene Methoden aus, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Also auch wir Erwachsene lernen ja noch. <lacht> so, der sechste Punkt: Ermutige deine Kinder, sich mit anderen auszutauschen und neue Ideen zu entdecken. Es ist wichtig, dass wir da zum Beispiel auch die Möglichkeit den Kindern geben, ähm, schafft ja auch einen Zoom-Raum an, ja. Das kostet wirklich nicht viel, einmal im Jahr, ich weiß nicht, ein bisschen über 100 Euro und dann können die Kinder auch untereinander im Zoom sich treffen, weil es äh, machen wir uns doch nichts vor, wir müssen so weit manchmal fahren, irgendwo hin, weil die Kinder, mit denen sie sich gut verstehen, eben halt äh, vielleicht in einem anderen Ort wohnen, ähm, im Dorf zum Beispiel und der andere lebt in der Stadt, dann ist doch so ein Zoom-Raum wunderbar wo sie gemeinsam äh, Lerngemeinschaften bilden können. Ja, also das sind so die ersten Wege zum freien Lernen für unsere Kinder. Und der siebte Punkt, sei ein gutes Vorbild und lass deine Kinder sehen, wie du lernst. Also auch, dass du so viele Fehler machst und du nicht wirklich, nimm dir auch irgendeine Aufgabe, die du noch nicht gemeistert hast, meinetwegen eine Sprache, und zeige deinem Kind, äh, wie du das machst. Und dann bist du Vorbild. Ja? Wenn wir nicht mehr, selber nicht mehr lernen, haben die Kinder auch keinen Bock, denn denken die, na lernen macht keinen Spaß, wenn meine Eltern das nicht machen, dann äh, ist das irgendwie nicht richtig. Und das stimmt überhaupt nicht. Wir sind wirklich hier auf der Erde, um zu lernen, um zu wachsen und um zu reifen. Und unsere Gaben auszuleben, aber auch Neues zu entdecken und dazu zu lernen. So, ja, in dem Sinne ähm, war es das heute, war ein bisschen länger und ähm, äh, ich freue mich einfach, wenn du dich anmeldest bei mir zu meinem Elternkurs ab 8.5. Ähm, Psychografie, entspannter Leben und Arbeiten und äh, das ist ein ganz, ganz tolles Programm und das ist das Programm wo ich unheimlich viel Mehrwert rausgezogen habe, um meine Kinder ähm, so sein zu lassen, wie sie heute sind. Da bin ich ganz stolz drauf. <lacht> okay, also dann in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!